So, herzlich willkommen zu dem Video. Heute geht es einmal um das Thema World Superbike. Gestern ähm, war eins der spannendsten Rennen seit lange wieder mal, ähm, weil der Jonathan Ray halt einfach jetzt mal mit einem Konkurrenten hat, wo das Ganze halt mal ein Fight ist. Ne? Wo man halt wirklich sagt, okay, der gewinnt nicht jedes Rennen, sondern jetzt ist mal jemand da. Äh, der halt dem Rär das Wasser reicht oder ihn auch hin und wieder mal paniert. Und das war halt gestern mal der Fall, der top -Rack auf Yamaha hat halt den Johnny Ray eigentlich dreimal paniert. Also dreimal, dreimal, drei verdiente Siege, meiner Meinung nach. Und es war extrem spannend und ich hätte es auch dem Rär vergönnt, sage ich jetzt mal, weil das total einfach nicht spannend war und, und die äh, Positionswechsel im Sprintrennen in den letzten zwei Runden, das war einfach abartig. Und da muss man als Motorsportler einfach, da ist man einfach dabei. Man lebt es mit und sagt, boah krass, und man fiebert mit und, und und so weiter. Und das ist natürlich Spannung pur und das ist eigentlich das, was wir als Zuschauer sehen wollen. Und äh, das ist auch das, was die Superbike schon lange nicht mehr hatte und jetzt wieder hat. Und, und wir wollen genau das eigentlich so lange wie möglich behalten, um diese, diese Spannung aufrechtzuerhalten Und das ist auch für die Einschaltquoten. Letztendlich auch für die Superbike WM extrem wichtig und auch für die Fans der Fahrer. So, und, und dann muss man sagen, wenn man das jetzt zum Overall betrachtet, dann hat der Toprak auf jeden Fall eine irrsinnige Leistung in diesem Wochenende erbracht und er hat eigentlich drei verdiente Siege gehabt, weil er einfach schneller war. Also, na, der Rehr war nicht viel langsamer, ein paar Stellen war er auch schneller, aber im Grunde genommen, wenn man das jetzt einfach so aus dem Bauch raus entscheidet, war der Toprak schneller. Das ist Fakt. Und und dann passieren so unschöne Sachen, jetzt zeige ich mal was, wer es noch nicht gesehen hat. Ähm, letzten zwei Runden oder letzte Runde vom Super Race. Print Race. Top -Rack vorne. Juni Ray hinten dran, dicht dran. So, jetzt geht der Top -Rack hier so ein bisschen weit, kann die Linie nicht ganz halten, kommt hier ein bisschen so ins Grüne rein, kommt hier zu weit raus und jetzt kann Johnny Ray überholen beim Anbremsen. War nicht ein optimales Überholmanöver, aber er ist vorbeigekommen. Also, ähm, letztendlich, was Fakt ist, Toprak musste diesen ersten Platz, weil er hat ihn dann am Schluss wieder zurück überholt, Toprak musste diesen ersten Platz abgeben an Johnny Ray, weil er da im Grünen war, obwohl dieses Grüne eigentlich, weil er die Linie nicht perfekt halten hat können am Anfang und dann nach dem Grünen, zum Vorteil von Johnny Ray war weil er da überholen hat können. Das heißt, das hat eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, ob Johnny Ray hätte, hätte gewinnen können oder nicht. Also wirklich nicht im Ansatz. So, und was das allergemeinste meiner Meinung nach ist, dass... Johnny Ray und Toprak sich wirklich, man meinte, respektieren und der Johnny Ray den Toprak respektiert, dass er gewonnen hat und dass er schneller ist als er. Ähm, sie haben sich sogar am ähm, pack Femme umarmt, das habe ich jetzt nicht mehr gefunden, habe es gesucht, habe nicht mehr gefunden. Ähm, ich zeige jetzt nur hier die, die Szene, wo sie sich grüßen quasi. Und dann aber der Johnny Ray sofort seinem Team Crew Chief oder so gewunken hat und, und, und quasi Protest eingelegen hat, dass das Toprak im Grünen war. Da kann man jetzt zum streiten, okay, ja, er war im Grünen, Regeln müssen her, das ist auch richtig. Ähm, egal, ob es jetzt 2 Zentimeter sind oder 50 cm sind, er war, im, er war im Grünen, das ist theoretisch richtig. Aber dies, dass er da die Linie nicht richtig hat halten können, zum Anfang vor dem Grünen und nach dem Grünen, war eigentlich zum Vorteil von Johnny Ray. Also das hätte keinen Unterschied gemacht, so will ich damit sagen, es hätte keinen Unterschied gemacht. Und, und da dann Protest einzulegen, ist meiner Meinung nach einfach, ist kindisch. Also ich würde mich schämen, ich würde sagen, okay, der Typ war einfach schneller, that's it. Und es gibt ein Wochenende, da bin ich wieder schneller. Und Aber gut, es geht um die WM, die kämpfen um die Punkte, ja, okay, verstehe ich alles. Aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach irgendwie fatal zu sagen, ja, der war hier zwei Zähne mit dem Grünen und obwohl ich sogar noch einen Vorteil daraus gehabt habe, lege ich Protest ein und das finde ich unfair. Und was letztendlich passiert, ist folgendes, die Zuschauer, also wir oder ihr, kriegen da so ein, leicht, so ein leichtes Unmutsgefühl über, dieses, über die Superbike, dass sowas vorhanden ist, dass nicht der, der tatsächliche Gewinner so geschätzt werden kann. Und das ist unfair und letztendlich schneiden, schneidet sich äh, die Dorna mit der Superbike WM ins eigene Fleisch. Was die Zuschauerquoten anbelangt, somit auch die Werbeplatzierungen und so weiter, weil jeder so, so ein leichtes, mh, äh, mich doch am Arschgefühl kriegt über das Thema ah, ne, Politik und tralala und hin und her. Und das ist schade. Und der Toprak hat aber richtig reagiert, was ich so gelesen habe. Der Toprak ist anscheinend dann wirklich zum Johnny Ray in die Box rüber und hat gelächelt dabei, währenddessen, dass er den Pokal drüben abgegeben hat und hat gesagt: ja, Sollen sie noch haben? Ich weiß, dass ich schneller war. Und das ist echt Hut ab, muss ich sagen. Ich hätte es ihm gegönnt, im Top-Rack. Markenunabhängig, da geht es gar nicht drum. Ich habe eigentlich zum Johnny Ray auch, eine, finde ich, irrsinnig sympathisch an und für sich. Und das, ich weiß nicht so recht, wer jetzt da wirklich die Schuld dran hat, ob da Kawasaki mehr der, der Drahtzieher war oder ob das der Johnny war. Ich kann, irgendwie kann ich es ihm nicht zutrauen. Ich fände es schade, wenn es so wäre. Ähm, wie auch immer ist passiert, aber halt es wirft ein dunkles Licht über die ganze superbike werden. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ähm, abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr noch mehr über Motorradrennsport erfahren wollt. Also, bis dahin, danke fürs Zuschauen, bis bald, ciao.